Hallo Leute, hier ist wieder euer Streunikater. An dieser Stelle sollte eigentlich die zweite Aufnahmesession des Attack of the Team Let's Plays erscheinen. Leider hat sich mein Aufnahmeprogramm am Ende der Aufnahme entschlossen, Selbstmord zu begehen und das gesamte Bildmaterial mit sich in den Tod zu reißen. Da es aber ein Let's Play Together war, diesmal nicht mit Shadia, der hatte keine Zeit, sondern mit JohnCon 2000, könnt ihr auf seinem Kanal das Ganze aus seiner Sicht sehen. Ich verlinke seine Videos in der Beschreibung unter diesem Video und in Anmerkungen im Bild, immer wenn er einen neuen Teil online stellt. Wir hatten viel Spaß bei der Aufnahme. Auf meiner Seite war noch Kruzi zu Gast, die vorher noch nie Minecraft gesehen hatte und sich zum Beispiel bei hüpfenden Pilzkühlen nicht mehr eingekriegt hat. Also rüber auf JohnCons Kanal und seht euch die Videos an. Viel Spaß und bis bald in der dritten Aufnahmesession. Ciao, euer Streunikater.